Der ukrainische Präsident Zelensky fordert, Russland wegen des Angriffskriegs gegen sein Land vor ein Sondertribunal zu stellen. Es müsse eine groß angelegte juristische Aufarbeitung geben, sagte er heute bei einem Besuch des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Ohne Gerechtigkeit werde es für die Ukraine keinen Frieden geben. Zugleich erneuerte Zelensky die Forderung nach weiteren Waffenlieferungen. Er war heute überraschend in die Niederlande gekommen. Selenskys Besuch erfolgt an einem symbolträchtigen Tag. Am 4. Mai gedenken die Niederlande der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Ministerpräsident Rütte wollte keinen Zweifel an der Solidarität mit der Ukraine lassen. Auch Kampfflugzeuge könnten bald geliefert werden. f 16 bei den F-16 gibt es keine Tabus, wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern, Belgien, Großbritannien, Dänemark und anderen daran, die Debatte zu einer Lösung zu bringen. Es ist noch nicht so weit. Am Vormittag besucht der ukrainische Präsident den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Er ist zuständig für die Verfolgung von Kriegsverbrechen und Völkermord und er ließ noch vor wenigen Wochen einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin. Wladimir Wladimir, wir wollen ihn alle hier sehen. In, The Hague. In Den Haag. Derjenige, der es verdient, für diese kriminellen Handlungen bestraft zu werden. Wie ein Staatsanwalt klagt Zelensky den russischen Präsidenten an. Er wirft ihm Kriegsverbrechen vor und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 6.139, das ist die Zahl an Kriegsverbrechen, die Russland allein im April verübt hat. Diese Verbrechen haben zum Tod von 207 ukrainischen Zivilisten geführt, unter ihnen elf Kinder. Dann ruft er zu einer Schweigeminute auf. Russland, China, aber auch die USA erkennen den internationalen Strafgerichtshof nicht an. Zelensky fordert ein eigenes Tribunal für die Verfolgung russischer Kriegsverbrechen, ähnlich wie die Nürnberger Prozesse gegen Nazi-Kriegsverbrecher. Gestern war überraschend bekannt geworden, dass Zelensky auch Deutschland besuchen wolle. Die Berliner Polizei ermittelt deswegen nun wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat. Denn der aus Sicherheitsgründen geheim gehaltene Termin war möglicherweise aus den Reihen der Polizei an eine Zeitung weitergegeben worden. Nach zahlreichen Medienanfragen hatte die Pressestelle dann bestätigt, dass für den 13. und 14. Mai Sicherheitsvorkehrungen für einen Besuch des ukrainischen Präsidenten getroffen werden. In der Region Kasnodar im Süden Russlands ist am frühen Morgen ein Tanklager in Brand geraten. Russische Medien sprechen von einem Drohnenangriff als Ursache. In der Nacht zuvor war in der Nähe bereits ein Kraftstoffdepot in Flammen aufgegangen. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren 17 Stunden im Einsatz. Deutschland hat heute den symbolischen Erdüberlastungstag erreicht. Dies bedeutet, nach Berechnungen der Organisation Global Footprint Network, dass hierzulande bis zum Jahresende mehr verbraucht wird, als die Natur wiederherstellen kann, zum Beispiel Rohstoffe und Lebensmittel. Der Stichtag wurde in den vergangenen Jahren immer früher erreicht. Dieses Jahr wird der weltweite Erdüberlastungstag wohl im August liegen, drei Monate später als in Deutschland. Würden alle so leben wie die Deutschen, wären rein rechnerisch drei Erden nötig. Um weniger Belastungen für die Natur und mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft ging es heute bei einer Konferenz in Baden-Württemberg. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir traf sich mit Vertretern des Agrarsektors. Zentrale Frage war, wie der Umstieg auf mehr ökologische Landwirtschaft gelingen kann. In Deutschland findet zum größten Teil konventioneller Anbau statt, mit dem Ziel, möglichst viel Ertrag zu erwirtschaften. Es sind riesige Felder, die Landwirt Jürgen Maurer in diesen Tagen bestellen muss. Ackerflächen für Getreide und Zuckerrüben, hier das blaue Saatgut. Insgesamt 190 Hektar für konventionelle Landwirtschaft. Würde Maurer mehr Grünflächen für Insekten bereitstellen und auf Pflanzenschutzmittel verzichten, hätte er deutlich weniger Ertrag. Es liegt in der Größenordnung, je nach Standort, wo wir die Maßnahme umsetzen, dass wir weniger Ertrag, in der Größenordnung zwischen 30 und 70 Prozent weniger Ertrag haben. Das heißt, ein Daimler-Mitarbeiter würde mit der Hälfte oder mit einem Drittel seines Gehaltes nach Hause gehen. Und das möchte ja keiner. In Kirchberg an der Jagst hat Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir heute zum Nachhaltigkeitsgipfel geladen. Dabei geht es auch um die Pläne der Bundesregierung zur Zukunftsstrategie ökologischer Landbau. Und wenn wir Böden, Wasserartenvielfalt, Klima nicht besser schützen, dann wird es unsere Ernährung in einem Ausmaß gefährden, wie wir es uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ökologische Landwirtschaft, die etwa auf mineralische Dünger und Pflanzenschutzmittel verzichtet, will die Bundesregierung daher massiv ausbauen. 2030 sollen 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet werden. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. 2021 waren es nur 10,9 Prozent. Die Pläne für den Ausbau des Ökolandbaus gingen am Bedarf vorbei, warnt die Interessenvertretung Freie Bauern. Herr Özdemir will ja, dass man die Tierzahler halbiere. Dann wird nicht per se nur noch die Hälfte Fleisch gegessen werden. Das sehen wir jetzt aktuell, dass sehr viel Fleisch aus Spanien kommt oder aus Chile zum Teil. Das dann natürlich nicht unter deutschen Vorschriften gehalten und gemächtet wird. Kleinere Maßnahmen hingegen würden Erfolge bringen, zeigt Bauer Maurer. Seit er dank Fördergeldern Blühstreifen stehen lässt, habe die Artenvielfalt auf seinen Äckern zugenommen. In Deutschland sollen sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler stärker gefördert werden. Das sieht ein neues Programm vor, dessen Eckpunkte das Bundesbildungsministerium heute vorgestellt hat. Ziel ist es, die Chancengleichheit zu erhöhen. Denn laut Bildungsministerin Stark-Watzinger entscheidet in Deutschland weiter die Herkunft über den Bildungsweg. Das Programm soll etwa 4000 Einrichtungen bundesweit zugutekommen. 26 Schüler in einer Klasse mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Denen widmen sich hier in Gera zwei Fachkräfte, ein Lehrer und ein Sozialpädagoge. Team-Teaching heißt das Projekt und soll Benachteiligungen ausgleichen. Experten mahnen schon lange, in Deutschland herrsche eine extreme Bildungsungleichheit. Wir haben auf der einen Seite Kinder aus gut situierten Elternhäusern, die machen ihren Abschluss und kein Problem ist da. Auf der anderen Seite haben wir Kinder aus schlecht situierten Elternhäusern, auch vornehmlich mit Migrationsanteil, wo zu Hause auch gar kein Deutsch gesprochen wird. Mit dem sogenannten Startchancenprogramm der Bundesregierung sollen nun 4000 Schulen unterstützt werden. Es soll zehn Jahre laufen und im nächsten Jahr starten. Der Bund will eine Milliarde Euro pro Jahr geben und hofft, dass die Länder dies auch tun. Die allerdings halten sich mit Zusagen zurück. Die Länder haben ja ihre eigenen Programme. Mein Land Schleswig-Holstein zum Beispiel investiert ja bereits ähm, über 10 Millionen nur in, die, in ein sogenanntes Chancenbudget. Auch über die Frage, welche Schulen Geld bekommen, gibt es Diskussionen. Die Bundesregierung will dafür Kriterien festlegen, zum Beispiel den Anteil der Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die als armutsgefährdet gelten. Einige Länder fürchten, zu kurz zu kommen. Die Bundesbildungsministerin hält dagegen. Dadurch, dass wir nicht nur ein Kriterium gewählt haben, sondern mehrere, kann jedes Bundesland und wird auch jedes Bundesland davon profitieren. Das Team Teaching in Gera wird vom Land Thüringen und der EU finanziert. Es zahlt sich offenbar aus. An den Projektschulen ist die Schulabbrecherquote deutlich gesunken. Gerhard Schröder hat keinen Anspruch darauf, dass ihm als Altkanzler ein Büro nebst Mitarbeitenden bezahlt wird. Das Berliner Verwaltungsgericht wies eine entsprechende Klage des 79-Jährigen zurück.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 Bundeskanzler Scholz hat sich für eine engere Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten ausgesprochen. Bei einem Besuch in Äthiopien regte er an, dass die Afrikanische Union einen Sitz bei den größten Industrie- und Schwellenländern, den G20, erhält. Bei den Gesprächen ging es vor allem um Friedenssicherung. Äthiopien nach zwei Jahren Bürgerkrieg. Die Regierung und eine Rebellenorganisation hatten sich in der Provinz Tigray 2022 auf ein Friedensabkommen verständigt. Neue Herausforderungen sind die vielen Flüchtlinge aus dem benachbarten Sudan und die Armut. Etwa ein Viertel der Äthiopier ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Auch wenn der Gastgeber den grünen Teppich ausrollt, auf einen Empfang mit militärischen Ehren verzichtet der Bundeskanzler ganz bewusst denn der Friedensprozess in Äthiopien ist immer noch fragil und die Vorwürfe von Kriegsverbrechen auch durch Regierungstruppen stehen weiter im Raum. Zuallererst besucht der Kanzler deshalb die Staatengemeinschaft der Afrikanischen Union. Ihre Rolle müsse gestärkt werden. Wir wollen unterstützen, dass die Afrikanische Union einen Sitz im den G20 bekommt, dass sie mitmachen kann und mitentscheiden kann. Das gebietet der Respekt vor dem Kontinent und seinen vielen Staaten. Die Afrikanische Union, so die Hoffnung des Kanzlers, solle künftig die Hauptrolle spielen bei Friedensmissionen in Afrika, im Norden Äthiopiens, aber ganz besonders auch im benachbarten Sudan. Soweit sei man noch nicht, heißt es dort aber. Unser finales Ziel ist es natürlich, die Kriegsparteien im Sudan an den Verhandlungstisch zu bringen, damit sie eine politische Lösung finden. Beim Treffen mit Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed sind keine Kameras zugelassen. 2019 als Hoffnungsträger mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, schickte der nur wenig später seine Truppen in den Kampf um die Region Tigray. Mehr als 500.000 Menschen starben. Erst seit November schweigen die Waffen. Das bedeutet, dass der der Prozess der Aufarbeitung der Verbrechen, die wegen dieses Krieges passiert sind, auch fortgesetzt wird. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Volksgruppen in Äthiopien weiter gefördert wird. Am Abend fliegt der Bundeskanzler weiter nach Kenia. Olaf Scholz heißt es, habe überlegt, ob man diese Reise zum jetzigen Zeitpunkt wirklich machen solle. Nun hofft er, Äthiopien und Kenia für eine Friedenslösung im Sudan zu einer Zusammenarbeit bewegen zu können. Oberstes Ziel zu verhindern, dass dieser Konflikt zu einem Flächenbrand für die ganze Region wird. Dabei weiß der Kanzler aber auch, die deutschen Einflussmöglichkeiten in der Region, sie sind begrenzt. Bei einem Zugunglück südlich von Köln sind am Vormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Intercity hatte nahe der Stadt Hürth zwei Arbeiter erfasst, die an den Gleisen im Einsatz waren. Fünf weitere Bahnarbeiter erlitten einen Schock. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Streckensperrung zwischen Köln und Bonn wurde am Abend wieder aufgehoben. Beim Rand eines Mehrfamilienhauses in Flensburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich, nach Angaben der Feuerwehr, um einen Erwachsenen und ein Kind, neun Menschen wurden verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien noch Menschen in dem Gebäude gewesen. Die Berufsfeuerwehr sowie Freiwillige Wehren waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. Mai. Das Tief, das langsam Richtung Großbritannien zieht, hat freie Bahn. Feuchtere Luft aus Südwesteuropa breitet sich aus. Nach Mitternacht erste teilweise kräftige Schauer und Gewitter in einem Bogen vom Münsterland über das Sauerland, Rhein-Main-Gebiet und Oberrhein. Am Tag Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, artlich kräftig mit Starkregen und Sturmböen. Im Norden und Nordosten ist es meist trocken. In der Nacht 14 Grad am Oberrhein, 3 Grad im Bayerischen Wald. Am Tag Werte unter 10 Grad auf Rügen bei Ostwind, sonst 19 bis 24 Grad. Am Samstag dichte Wolken im Nordosten, an der Ostsee windig, sonst Sonne, Wolken, einzelne Schauer und Gewitter. Am Sonntag etwas Sonne, von Westen und Südwesten, gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, am Montag wechselhaftes Wetter. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni den neuen Deutschland-Trend mit der Frage, wie die Flüchtlingspolitik der Regierung bewertet wird und wer soll sich das nur merken, vom schwierigen Umgang mit Passwörtern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.